Das Wort hat Herr de Fries. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Rabe, bei einem Humor, den ich ja äh, durchaus zu schätzen weiß an Ihrer Stelle, aber ich muss Ihnen wirklich sagen, Ihre flapsigen Ausführungen sind dem Thema in keiner Weise gerecht geworden. Und und möglicherweise haben Ihre persönlichen Erfahrungen da an der Schule in Börnsen ja auch Ihre Spuren hinterlassen, um mit dem Thema dann so sensibel umzugehen, wie es sein sollte. Ich finde das sehr bemerkenswert und ja auch richtig, wenn Sie auf die Maßnahmen hinweisen aus der Vergangenheit, Kopf vor Ju REBO-Stellen, alles, was es dort gegeben hat anti und, und, und, und. Das ist alles richtig, das ist auch vernünftig, das hat auch niemand in Abrede gestellt. Aber das sind alles Maßnahmen, die unter der CDU-Regierung hier eingeführt worden sind. Und die Frage ist schon mal, was Sie eigentlich gedenken, gegen diesen Fallanstieg vorzunehmen. Und ich finde ja, ich finde ja eins sehr widersprüchlich, auch bei Herrn Holzers Ausführungen. Sie haben einerseits gesagt, es gibt gar keinen Zahlenanstieg. Das zu behaupten wäre unseriös. Nun habe ich die Zahlen genannt. Sie haben sie wiederholt. 507 Fälle im Schuljahr 2009, 2010. Das Jahr, wo es erstmals eine verbindliche Meldepflicht gab. Und im letzten Schuljahr 883 Fälle. Das ist eine Steigerung um 74%. Prozent. Und das so zu benennen und dann als unseriös zu bezeichnen, verstehe ich ehrlich gesagt nicht, Herr Holster. Ja. Ich habe Ihnen ja sehr gut zugehört. Ihre Argumentation war ja, Ihre Argumentation war ja, dort gäbe es eine Dunkelziffer. Das haben Sie ja ganz zu Anfang hochgehalten von Fällen, die gar nicht gemeldet würden. Wenn das aber so wäre, dann wären die Zahlenanstiege ja noch viel höher. Also Ihren, Ihren Ausführungen ist kaum zu folgen. Und dann komme ich gerne auf das Berliner Beispiel. Wir haben hier in Hamburg 880 Fälle, in Berlin haben wir 1500. Wenn Sie sich mal vor Augen führen, dass die Einwohnerzahl dort ungefähr die doppelte ist, ist das eine Relation, die durchaus nachvollziehbar ist. Dafür muss man kein Statistiker sein, das kann man auch als Pädagoge durchaus erfassen. Also, ich will eins nochmal sagen, man hat natürlich ein verändertes Meldeverhalten, Herr Kinschew, wenn man so etwas zum ersten Mal einführt. So eine Begründung ist schlüssig. Aber so etwas hat man doch nicht mehr in dem Maße im dritten und vierten Jahr. Und mit der gleichen Begründung könnten Sie heute die Polizei, polizeiliche Kriminalstatistik Jahr für Jahr verharmlosen, weil Sie sagen, dort gäbe es eine Dunkelziffer. Die gibt es auch, die gibt es auch, die gibt es auch, aber es ändert nichts daran, dass wir einen Anstieg haben bei den Gewaltvorfällen. Die müssen wir uns jetzt im nächsten Schuljahr mal genau angucken. Frau Schneider hat das ja richtig gesagt, ist das eine Tendenz oder ist das eine Momentaufnahme? Möglicherweise kommt man dann zu anderen Ergebnissen. Aber jetzt präventiv zu sagen, im nächsten Jahr sagen wir auch wieder, es seien mehr Fälle gemeldet worden, das kann es nicht sein. Und dann noch mal allerletzt auf Ihren Hinweis mit den Bezirken. Natürlich werden wir unabhängig von dem Meldeverhalten eine unterschiedliche Anzahl von Gewaltvorfällen in den Bezirken haben. Das ist doch ganz selbstverständlich. Das haben wir doch auch sonst bei der polizeilichen Kriminalstatistik. Wenn wir es uns so einfach machen, das allein auf das Meldeverhalten zurückzuführen, machen wir es uns zu einfach und das wird dem Thema nicht gerecht.